Was können Pflegekräfte tun, um die Angehörigen von Demenzpatienten zu unterstützen? Pflegekräfte können Angehörige von Demenzpatienten auf verschiedene Weise unterstützen. Wichtig sind Information und Aufklärung. Pflegekräfte können Angehörige über die Krankheit Demenz informieren und sie über die verschiedenen Aspekte der Pflege aufklären. Sie können ihnen auch Tipps und Ratschläge geben, wie sie am besten mit ihren Angehörigen umgehen können. Die emotionale Unterstützung darf allerdings auch nicht vergessen werden. Pflegekräfte können Angehörige dabei unterstützen, ihre Gefühle und Emotionen in Bezug auf die Pflege ihrer Demenzpatienten zu verarbeiten. Sie können ihnen zuhören, wenn sie über ihre Sorgen und Ängste sprechen möchten und ihnen zeigen, dass sie verstanden und unterstützt werden. Drittens, die praktische Unterstützung. Pflegekräfte können Angehörige dabei unterstützen, ihre Demenzpatienten zu Hause zu pflegen, indem sie ihnen beispielsweise bei der Organisation von medizinischen Terminen oder der Verwaltung von Medikamenten helfen. Unterstützung bei der Kommunikation. Pflegekräfte können Angehörige dabei unterstützen, mit ihren Demenzpatienten zu kommunizieren, indem sie ihnen beispielsweise Tipps geben, klare und einfache Anweisungen geben oder wie Sie auf die Bedürfnisse Ihrer Demenzpatienten eingehen können. Unterstützung bei Entscheidungen Pflegekräfte können Angehörige dabei unterstützen, schwierige Entscheidungen in Bezug auf die Pflege Ihrer Demenzpatienten zu treffen, indem sie ihnen beispielsweise Informationen über verschiedene Pflegeoptionen zur Verfügung stellen. Und schließlich, wie so oft auch Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten. Pflegekräfte sollten eng mit anderen Fachleuten wie Ärzten, Sozialarbeitern und Psychologen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Angehörigen die bestmögliche Unterstützung und Beratung erhalten. Es ist wichtig zu betonen, dass die Pflege von Demenzpatienten eine große Herausforderung für die Angehörigen sein kann. Welches Thema sollen wir nächste Woche besprechen? Schreib uns deine Vorschläge, Wünsche und Anmerkungen in die Kommentare. Der Inhalt dieses Videos wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt. Mehr dazu auf www.altenpflege.de